Moin Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Heute werde ich euch ein bisschen durch mein Zimmer führen. Äh ja, ja. dann let's go. Das Geräusch, das Geräusch, was ihr gerade schon gehört habt, das war von dieser Dachscheibe, wunderbar. Ja, keine Werbung Und Zwei, aber ja, könnt ihr euch gerne kaufen, finde ich cool. Und ich würde sagen, wir machen einfach meinen Hof. Ich glaube, wenn nicht schlecht. Und so, da hier, wer von euch ist ein da Profi. Auf jeden Fall, das hier sollte nicht schlecht sein. Und weiter. Wow! Machen wir weiter mit den Instrumenten, die ich spiele. Ich spiele mehrere Instrumente. Viele, ähm, die zeige ich euch. Mal. Einmal hier dieses Verbot, mm, Ja. Dann habe ich hier noch ein Klavier stehen, die Piano, ja und der kann unterschiedliche Töne und oh ja, dazu gibt es eigentlich nichts dran. Hier habe wir eine Kollege, die ist da drin und ich spiele nachher auch noch Baseball als Sport, Kann könnt ihr gut sehen. Und ja, jetzt komme ich mal zu meinem Sport. Ich habe ja schon den Baseball erwähnt und das Baseballspieler. Da sind hier auch noch mehr Sachen dazu. Einmal hier Bases und dann noch Handschuhe und sowas. Und ja. Dann äh, mache ich ja noch Kraftsport mit diesen Hanteln hier. Die sind viel leichter. Und ich weiß nicht, da spiele ich jetzt noch nicht so lange. Ich hier habe ich erst mal Geburtstag bekommen. Das war ja gestern und ja. Aber wer kriegt das eigentlich nichts zu sagen. Ein großes Hobby von mir ist auch noch Pokémon-Karten. Das habt ihr vielleicht auch in den einen oder anderen Videos schon gesehen. Ähm, ja. Die werde ich danach auch vielleicht noch mal verlinken. Und, ja. Bis gleich. Hier liegen schon Pokémon-Karten. Hier direkt, wenn man reinkommt, sieht man schon welche. Einmal ein Club-Groß-Garados. Könnt ihr wie wir gestern auch schon sehen. In einem der letzten Tage. Die Monte Carlo V-Mag. Ein fliegendes Pikachu V-Mag. Wow! Hier sind auch noch ganz viele Karten drin. Und? Ja. Dann habe ich hier auch noch einen coolen Schrank gerichtet für meine Karten. Hier haben wir einmal ein Cyclone. Und diesen Mann, der Luftbringer. Ein Kranrock. Entdeckt bei den Max ein Vulkanion V. Und dieses übliche Reitschuh. Das hier ist von meinem guten Freund Conny. Ähm, und ja. Dieses Auto meine ich, ähm, weil das ist Rocket League ihr jetzt, Wenn ihr mich schon ein bisschen besser kennt, dann wisst ihr auch, dass ich leidenschaftlich Rocket League spiele. Und hier habe ich auch noch einen Rettern. Der ist ja alt. First Edition. Wie ihr ja auch sehen können und ja die wichtigste habe ich euch noch ganz gezeigt das ist die hier da ist ich einmal dieses Filinara Dark Silvian diese Dark Silvian Box die mit auch mit der Riesenkarte und das krasseste ist der Mega Requaza X und ich sag alle krassen meiner Meinung nach und dann kommen wir zum nächsten Thema, in man Zimmer. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, ist dieses Schlagzeug. Das habe ich auch noch. Ein E-Schlagzeug. Und die Trommel Dann, ja. wenn ihr ins Arbeitszimmer von meinem Vater geht, und ihr bittet, ihr habt es gewesen, gibt ihr auch noch das. Was ist das? Können mal aufmachen? Und das ist eine Orgel, die gemacht wird, wenn man so. lässt. Jetzt haben wir von der Kirchengemeinde, ähm, ich, ach ja, also, ich hab das ähm, ja, hier haben wir von der Kirchengemeinde geschenkt bekommen, sozusagen. Nämlich ein Mann, der jetzt leider auch in Krebs gestorben ist, er war unter 80, hat eine Orgel, die er hatte. An die Kirchengemeinde zusammen mit einem Flügel vererbt. An die Kirchengemeinde. Die Kirchengemeinde war jetzt ja so nett, hat, da sie schon eine Orgel hat und auch noch eine kleinere Orgel, uns die Orgel gegeben, die elektronische Orgel. Aber die Flügel haben sie behalten. Und ja, das ist eigentlich schon eine Geschichte, nur kurz dazwischen. Und schau bis gleich. Ich bin auch leidenschaftlicher Captain America-Fan und Comic-Fan, Marvel insgesamt auch. Ähm, und das zeige ich euch jetzt, was ich dabei habe. Boah. Ich habe einmal dieses wunderbar große Captain America-Shield aus Eisen. Ähm, ich war extra beim Lederer, um das machen zu lassen. Ähm, ich bin dann schön mit meinem Captain america Schild durch die U-Bahn, durch den Bus, ist durchspaziert. Wenn man Captain America-Shield nennt, kam ich so cool vor. Ähm, geht dann wirklich an der Straße bis zum Lederer. Und ja, ich weiß nicht, die Leute im Bus haben mich ziemlich doof angeschaut. Und ähm, ja, ich, ich gehe dann zum Lehrer und der sagte, ja, es kostet fünf, einfach 20 Euro, Alter. Ich bin immer so, Junge, das ist das teurer als das Schild selber. Aber ja, ich finde das Schild super geil und vielleicht bin ich auch mal in Aktuellen. Aber nicht in diesem Video. Aber das ist klar Außerdem interessiere ich mich sehr für Latein und griechische Götter sagen. Beispielsweise Percy Jackson. Und Leute, denkt wahrscheinlich, ich schaue nicht in die Kamera. Aber ich schaue in die Kamera. Ja, also, 10 Minuten. Ja. Da müsste ich gerade so, also, da würde ich ein bisschen reinschauen. Okay, ich sammle. Nämlich, also ich habe auch äh, Percy Jackson-Bände, Harry Potter-Bände, ich habe noch nicht gelesen, Harry Potter. Ich werde so bald anfangen. Und die Filme, da habe ich nur den ersten gesehen, Leute. Ich, ich weiß, viele von euch sind super geil. Aber nichts für mich. Ich finde es geil, wenn Percy Jackson mein ein paar neue Filme rauskommen würden. Was habt ihr dafür eine Meinung? Schreibt es einfach mal hier unten in die Kommentare. Und ihr könnt auch einfach ein Abo da lassen. Liken. Und die Glocke aktivieren. Und ja. Ich würde sagen, ich zeige euch noch ein paar meiner Bücher. Und meine Liebe bis gleich. Wow. Bei uns zu Hause gibt es jede Menge Bücher. Bücher. Bücher, Bücher, Bücher, Bücher, Spiele, Bücher. Hier sind, wie gesagt, in den hier noch mehr Bücher. Hier sind auch viele CDs. Mein Vater arbeitet bei der GEMA und deswegen hat er auch viele CDs. Ich würde sagen, wir sind gleich in den Arbeitszimmer und bei den CDs mit den anderen bis gleich. hier in Hier, ich will hier gehen Hier, hier, hier, hier noch Ich hier. alles Hier, hier, hier, hier, hier. Hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, CDs, CDs. Wir sind sogar noch Schallplatten. da ja, wurden auch noch viele Karten verkauft. Ja, Karte verkauft. Der Bruder hat verkauft und haben er verkauft viele Sachen auf dem Weg. Und dabei hat er, haben wir uns so gedacht, ja, vielleicht sind manche Schallplatten. ja, vielleicht was wär's. Und das sind sie auch. Und dann haben wir die, die mein Vater die nicht so wichtig fanden und die, er sich trinken konnte, verkauft. Und dadurch auch ein Massengolp. Okay. Das war's eigentlich auch schon mit diesem Video. Ciao!